Yo, was geht, meine Freunde? Männerlivest hier. Und heute, meine schmackhafte Community. Reden wir darüber, was aus meinem Kanal wird, was demnächst hochgeladen wird. Und alles weitere werden wir gleich im Video klären. Vorab im Hintergrund seht ihr ein Game von Ehrenbruder Seth Cheyenne. Er ist natürlich auch in der Videobeschreibung verlinkt. Und natürlich im angepinnten Kommentar. Check ihn ab, Ehrenspieler. Und kurz geht's raus. I don't so, reden wir mal darüber, was auf meinem Kanal derzeitig abläuft. Ja, ganz einfach, ihr könnt ja sehen, dass ich jetzt wieder in Berufsschule war und einige wissen ja, dass ich dann halt in der Woche nichts hochladen kann, sondern nur am Wochenende. Und ihr könnt ja sehen, ich lege mir wirklich im Zeug, um irgendwelche Videos hochzuladen, extra für euch und um nicht inaktiv zu werden, weil ich weiß, was Inaktivität ist, gerade auf so einem großen Kanal und äh, ich habe auch keinen Bock, dass einfach mal ein Drittel von meinen äh, Abonnenten einfach inaktiv ist und da habe ich einfach keine Lust drauf und deswegen, ihr habt bestimmt auch keine Lust drauf, ihr wollt bestimmt mal was ordentliches sehen an, an Fortnite oder was weiß ich und ähm, deswegen kann ich gleich mal beichten, dass ich meinen Kanal generell keinen Fortnite mehr wirklich betreiben werde. Ganz einfach und aus dem Grund da, wir Fortnite einfach keinen Spaß mehr machen, wieder genauso einfach keinen Spaß mehr macht, dass sinnlose Updates einfach in dieses Spiel reinkommen und äh, also meiner Meinung nach einfach, es macht einfach keinen Spaß mehr und Ja, ich habe OG-Skins, logischerweise werde ich mir nach kann auch nicht in die Ecke schmeißen oder sonstiges. Klar, wenn ich nach Fortnite weitermachen wegen den Skins, damit ich euch die halt wirklich wieder zeigen kann, weil ich push nicht mit den Skins, sondern will euch diese Skins halt nur wiedergeben in mein Video. Ganz einfach. Ich werde euch halt mal verlaufen Verlauf meines ganzen YouTube mal ein paar einige Videos und Intros einblenden von damals bis heute. Also man kann auf jeden Fall schon sehen, was für ein Unterschied da auf jeden Fall schon mal ist. Ihr könnt es eigentlich mal kollektiv auch hören. Ähm, ich habe jetzt ein neues Headset extra für euch gegönnt. Auf jeden Fall einiges vor, ähm, was als nächstes kommen werden soll. Ich bin ja gerade derzeit, viele wissen es ja auch, dass ich derzeit sehr oft Call of Duty spiele, dass ich aktiv of Duty wieder spiele. Ja, einfach nur aus dem Grund, mir macht es einfach Call of sprich BO3, BO4. Einfach so ein Spaß und äh, damals, wo die Spiele rauskamen, macht einfach keinen Spaß logischerweise. Aber wenn man jetzt nochmal die Lobbys angucken tut, dann macht es einfach Spaß. So Gerade BO3 also ja, sowas wie zum Beispiel Fortnite hat einfach mal, meiner Meinung nach, verkackt. Season zu Season ist einfach, meiner Meinung nach, immer schlimmer geworden. Ja, ich bin euch auf jeden Fall erstmal hier kurz meine damaligen Intros ein und meine heutigen Intros im Vergleich. Logischerweise könnt ihr das dann halt sehen, von damals zu heute. Auf jeden Fall ein übelster Vergleich. Und deswegen könnt ihr auch logischerweise nachvollziehen, warum ich keine Lust habe, dass mein Kanal komplett inaktiv wird. Können mich ja logischerweise auch in dem Moment verstehen, sage ich mal. Und äh, ihr könnt sogar gerne immer in die Kommentare schreiben, äh, auf was ihr mal so Bock habt, auf welche Spiele so. Ich bin halt wirklich offen für alles, sage ich mal, so wie es ist. Ihr könnt mir gerne einfach. Mal in die Kommentare schreiben, was ich so für Videos Lust habe. Mal so nicht Fortnite, mal ein ganz anderes Bereich. So klar, BO4 und BO3 werde ich wie es klappt, Gamebase hochladen, aber ich spiele eigentlich nur aus Spaß. So ich bin halt nicht so einer der Safe spielt oder sonst ich spiel halt gerne rein und um viele Kills zu machen. So habe auch nicht wirklich die meisten Tode, So aber ich mache mir li lieber mehr 100 plus als so Nuklear. So ich kann einfach nicht drauf sweaten, sage ich mal. Wenn ich Nuklear so spiele, dann sind die einfach nur ganz random, sage ich so wie es ist. Ich bin auch so für Horrorspiele alles offen. Ich werde jetzt mal gucken, ob ich mein Headset sogar äh, am PC anschießen kann und da werde ich mal gucken, eventuell sogar am PC stream werde, aber das muss ich halt alles mal gucken, da ich, besten PC, ja, Grafikorder, EDC, ähm, muss ich halt alles nur nachkaufen, aber ich habe das äh, Ganze geltlich gerade nicht am Start, dennoch werde ich gucken, ob ich vielleicht am PC mein Mikrofon anschließen kann, eigentlich sollte es funktionieren, hoffe ich zumindest. dann werde ich halt probieren halt, also Fortnite über PC kann ich nicht spielen, das lag mir zu so doll und ich muss auf niedrigsten Qualitäten spielen und das macht mir auch keinen keine Spaß, dann würde ich sagen, Jungs, äh, schreibt's euch gerne rein, ich glaube nicht mehr im heißen Brei, bis zum nächsten Mal und ciao.